Hi und willkommen. Mein Name ist Danny P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Esperia, die Definitive Edition. Ja, wir sind hier vor Jorgen, weil Estelle und Raven abgehauen sind und wahrscheinlich hierhin geflüchtet sind, laut dem Intellexia aus so Und ja, guck mal, mal, wo die sind. Ich habe aufs nichts gemacht. Und ja, mal schauen, was jetzt hier los ist. Ob Raven Estelle wird hat, warum die uns nicht Bescheid gegeben haben und äh, das war vorher aber nicht so aus ich wusste aber eine illusion habe ich schon vor, weiß nicht das, war das letzte mal hier waren irgendwie so schon vermutet ich habe gesagt, dass du nicht mehr so viel Geld hast. Du kannst nicht mehr so viel Geld haben. du nicht mehr so viel Geld Ich habe gesagt, dass du nicht mehr <笑>おー、 そしてえ Nanni, mo, ka mo, te me, ga, kro ma, so, Joder てるてんか。ああ。誰かにもご体調をお Gokuro. ご苦労。<笑> male sind hier? 討さだ。ま、で、陣 okay, echt。時なさい jetzt Ja, ja. Juris. Juris, Naja. Ja, danke, wir waren auch. Okay. Also, das ist ich bin Demu, demu, a? Ist der Rauch? Das ist der. Ey, Das Das Okay, ich weiß irgendwie nicht gerade was hier gerade abgegangen ist ja der typ ist jetzt aufgenommen aber warum kam jetzt alle direkt so zum schluss irgendwann schlimmes passiert ich kam jetzt irgendwie gerade gar nicht mit irgendwie was passiert ist Kann aber wahrscheinlich wäre sein weil ich halt pause gemacht habe aber es ist kaum lesbar zähl von sehr okay weil ich ist jetzt einfach aufgetaucht und alle haben direkt gesagt ja du bist der drahtzieher ich habe ich habe jetzt irgendwie gar nicht kapiert was gerade los ist äh, aber okay gut äh, machen wir weiter Einfach zu so blöd für die Story. <lacht> アレクセイさらに die Schihadisten, die Schihadisten, die それ<笑><笑> 嘆くいや。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 お前冗談きついぜ。けど エステリーザソディア、ありがとう。<笑> Ich habe es nicht. Alexe, ich Ewiger Dann hat sich der Gruppe angeschlossen. Vergeltung: 見逃すわけにはいかない。エステリーゼ様への okay. so. voll er hat nur so viele Sachen, die er lernen muss. Ohne plus. plus könnte ja nützlich sein. Das gleiche, was er gleich mal Juri hat, ja, ja, irgendein anderes Lambert. Irgendwie ironisch. Er bekommt eine Feuerwaffe, während Yuri eine Dingenswaffe hat, eine Eiswaffe. So das sieht nach sehr aktuellen Rüstung aus. So, oh Gott. Äh. Hm. dabei Schild. Oh, cool. Also nicht. Wir mal diese Dinger hier alle ausrüsten. Wieder vielleicht was Neues lernt. schon Mal hier bis dann lernt irgendwie was hier kochen mäßig. Jetzt eigentlich klug, jetzt hier im Part zu beenden und den ein bisschen hoch zu leveln. Ja, also nicht hoch zu leveln, Fähigkeiten zu lernen und so. Aber wir sind ja am Anfang des Parts, also ja, kann man nicht machen. Das also Gefühl, der wird danach wieder abhauen, aber da fertig sind mit all den Sachen. Deswegen hoffe ich, dass das. Ist Lange dauert. So, wir müssen nach, wie auch immer, der Ort nochmal, Südpol, Hippo, die Ponetia, irgendwie so was. Und ja, das ist hier der Ort. Das glaube ich, dieser ein Ort, den wir mal gefunden haben. Wo ich gedacht hatte, das wäre der Ort, wo wir vorhin mussten, aber ja, der hier, ja, passiert schon was. vergessen sie den neuen titel zu geben herakles was wart noch mal oh, das ist anime kart sie オッケー。あれは見てるっけよ。アスター。ああ。Okay. <笑> Oder Dann schleichen wir uns rein. Und oh, wir tun schon landen, okay. Die vergessene Schrein Bakzion. Ja, was, Alex, was ist denn da los? ich mal versucht. え、よん。い、みんな。この hey, hey, hey, Uh, wurden wir gefangen genommen? Verdammt. Ja. So Take anotennen ka. Wasekai nimmohodo garze. Soyy, kissam so. Alexei sind denn noch nicht da? Haja kouno ja? ja, ja, ja, ja, なら頼む。 na, ze, ob Mai, wie der Na, Ets, ga, Flen, Taichong, Na, Ujinn, Nand. Taichong, wa, wa, das Tach, Kishi, Na, Ako, Gare, da. Arel, Koso, Tengoku, Kishi, Na, Kagemi, da. Nani, ob Mai, T, Ischo, da, T, Taichong, wa, Taichong, de, Na, Kunat, Tschimau. Kongoi, Na, Na, Na, Na, da, de, Mo, Sli, A, Ii, da, lo. Orel, Tach, An, Ta, Na, Buzi, A, Tter, Na, Ii, Nand, yo. Ringo, Ja. や<笑> フレンユリ。あいつ行こう。 Was? Es entleert ein okay ist ja die Dann gehen wir mal da ist Ja, sind die beiden da. Körper, Homo, so, どっちもだな。急ご。8戦なって。何をパティ。大丈夫 大丈夫。極めて大丈夫じゃ。さあ、エステルが待ってるのじゃ。急ぐのじゃ。アレクゼ、 Ich habe schon wieder die Truppe erinnert. Kole Friend, ist So, 確信した。so 早くに気づいて Okay aber ist level 42 watt wir haben kein heiler in unserer gruppe ich glaube finden kann auch ein paar heilzauber ne gott äh... Beast, da kommt äh, nee, dann nenne ich über das tier Demonzahn, Tigerklingel euch nach Falke, Schalldurchschuss. Ja, Tierklinge habe ich ja normalerweise, ach habe ich da schon. Schwertregen. So, nein. Mal. Was ist das? da? So. Hey, na, boah. Na gut. Ah, warte. Ritterkrieger, ah, okay. da sind schon wieder 40 ich muss echt trainieren habe ich so für Hi, na oh auf einer ist ja nicht eine müste art gewesen Teil auf der bis von guy irgendwie ironisch weil Guy sieht genauso aus wie flin irgendwie Wieso eigentlich? Oh, ich muss nicht trainieren, habe ich so für... ja, Das ist ah. ja, Ich habe drei Angriffe. Vier Angriffe meine ich. Ah, was ist da los? Bei dir ist es am Anbrennen, Patty. Phoenix. Wie äh. glaube ich. Und geil. Oh, Fleden, ehrlich. So, mal ein paar neue Sachen gelernt in einem Kampf, ja. Hi. So, ich muss die Kämpfe machen. Wie sagt gefühlt. Ich ich erwartet irgendwie so ein Heilspeicherpunkt auf uns, damit ich hier irgendwie weiß nicht, auf screen trainieren kann. So oh nein, so. da war ich habe mich verdrückt, man. Wir haben gar keinen Heiler das ist ein bisschen nicht gut. <Sie> <Sie> <Sie> <Sie> <Sie> ja, damit habe ich ja gar nichts. Ey. <Sie> oh Gott. Nein, nicht nochmal heil Nein. Geh weg, Mann. Ich werde mich nicht heilen können. Ja, Carol. Danke. Na. Oh. Oh, an Items man jetzt mir auch ein bisschen, merke ich gerade. Ich hoffe, ich kann jederzeit rausgehen. Ich habe so das Gefühl nicht gerade angreifen hätte auch schon mal eingesetzt mit ihm Ah, auch. noch so, heimlich bitte das gibt's jetzt nicht ey, ich hab doch oh. Ich trainiere. Au, au, Okay, ist gut. Boah. Ey. Aber wir haben keinen Heiler. als kacke. Raven ist auch nicht hier. Der hat auch so ein. Heilschuss, der alle heilen kann. wenn wir alles gebrauchen können ja Dann kann in der echten... Boah. Schlechten Position. Unser Kochen. Funktioniert auch irgendwie nicht. Und sehr lang den... Atafea. Apathea. Apathea. Apathe. Okay. Also diese ganzen Wörter, die verwirren mich ja voll. Blast hier, Apathea. Ich komme irgendwie gar nicht mit, mit den ganzen Begriffen, ehrlich gesagt. Und so blöd dafür. Ich weiß, was sind. Aizh fummel zukamayet, Estel, zurückholstet. Sondererhin harken siebleb, zemme wackel de scho. So da na, Isago. So, wir dann fallen einmal. So, bevor wir weitergehen, muss ich erstmal gucken. Können wir jederzeit hier rausgehen, weil Items gehen uns auch langsam hier so aus möchte jetzt mal gucken, ob wir hier ausgehen können. Nicht weil ich jetzt schon ausgehen will, sondern scheint aber der Fall zu sein. Okay, weil ich muss, glaube ich, ich nehme mal ein bisschen die erkundet haben, hier rausgehen und heilklamotten Klamotten kaufen, irgendwie unsere Charaktere willen Meine Gegner sind schon Level 42 und wir spielen auf höchsten schwierigkeitsgrad der uns momentan zur auswahl steht und ja die gegner die werden nicht einfacher ich muss mal weil sie nicht mich wieder hinsetzen und ein bisschen leveln, weil ich wollte eigentlich nicht in den rhein rennen. ich wollte eigentlich oh, egal. Talanz, ja egal ja, italien sehr aber ich muss ja raus ich muss muss ein paar Sachen lernen. Ich muss unsere Charaktere hochleveln. Geht irgendwie nicht. Ja, ich viel angeführt, habe ich nicht vergessen. Für ja, man die exakt gleichen Angeführ kommt schon irgendwie so aus. Das hat mir Angst. Ja, es wie so eine Heilfeld, aber... es heilt mich nicht. Oh, Andrew, der wird auch gleich tot. Die Gegner machen einfach zu viel Schaden. Hab ich da nichts drauf? Die ganze Zeit hier nach oben. Na, da war. Da. Aber ja, wir sind nach jedem Kampf hier vollkommen im Eimer. Oh, danke für den. Ja, mal funktioniert. Wir ich waren mein, den Tag Siegel. Oh. Okay. Gut, ich hoffe wirklich ist irgendwo ein Spe Oh Gott, ein in der Nähe. Hey, du bist ein Monster. Gut. sagt also, für Monster ist es einfacher. So. Ah. warum kenne ich einige von den Viecher schon habe ich schon mal auf weltkarte oder so gesehen oh, nee, ich kann ja vier mal angreifen da macht auch Schaden, sind wahrscheinlich alles hier von Kette und so oder Höllenfeuer, was auch immer ausgerüstet hat. Schon ne? mal ein bisschen herum experimentieren, ich muss mal jeden Angriff ausprobieren. Man Jinken, mein Schinken Angriff ist stark nicht gut, aber ich dann dämonisches Chaos So, Glaube ich, alle kann schon mal erwarten. dass im nächsten Part, wenn ich hier weitermache, wieder ein paar neue Sachen gelernt habe oder so. Arzt und was weiß ich alles. Melziel und Atenor. Neuer Mut für Patty. <lacht> クレンの目に映っ okay. uh, Fällt mir gerade ein, äh, äh, egal weil Sie haben das Gleiche, sie sind äh, aber sind sich uneins, wenn sie es reichen sollen. Wenn sie sich je einigen, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, Carol hat ja, also nicht. Da war noch was, habe ich gesehen, das ist genau gesehen, das ist aber stärker. Das wäre allgemein auch eine gute Idee, die ganzen stärkeren Waffen auszurüsten, aber ich habe nur Sachen zum Lernen. Deswegen mache ich lieber so weit auf Screen, wenn ich, wenn ich weitermache, auch vernünftige Klamotten habe. <lacht> 聞いたことがある。妻にこれは散道なん いつも良いいいね。カロル、頼めるかうん。地図は No. Nope. Die nerven。Motto 僕がエステリーズ様の der にいて so warm, ist warm, warm, warm, warm, warm, mich warm, warm, So warm, okay wir haben jetzt eine karte gott so, so kommen Wird einige gegner ja wahrscheinlich aus dem weg gehen was also, du du bist neu da ja. Ja, bist du ein einhorn noch was ein so aus. Schwach gegen dunkler Ich habe keine Dunkelheit, glaube ich. Ich habe eine... Ne, oben, oben, ne? Ja. Kann doch knapp. Ah, ich habe da so. Oben. Oh. Frist hat. Überlordsstoß irgendwie nicht so stark da kommen her, ja, komm mal, ja. Oh. du auch nein macht irgendwas nein ich habe doch er zwei geräusche fertig was ein seine das hat essen verhauen Also war ja tot jetzt wegen dir Nach Mann, das ein denkbar schlechter Zeit die ganze Zeit Kochen zu vermasseln. Ja, du kommst ja und nee nee nein. Nein, danke. Nee, aber das habe ich jetzt keine Lust. Aber besser wir jetzt eine heilsprechung irgendwo finden. Den brauchen wir jetzt ganz ehrlich. So, Funkelstern. So, hm, so viele Sachen noch zum Lernen. Zauber. Oh, okay. Ja super, das Victor MP aus Final Fantasy. Verbaust mehr. Magie. Ja, da geht's noch nach links. Laut der Karte. Und das für eine doofe Karte. Soll gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Boah, ehrlich hey na gut jetzt werden wir jetzt hier frische charaktere am start 39 ja ich muss echt mal so habe ich noch einige party aufs lager habe ich ein paar tage zeit um ja zu leveln und so Wir sind aber in einer denkbar schlechten Position gerade, also mit keinen Heiler und so, ne? Also ja. Also ich finde, sobald im Team ist, ist viel einfacher. Man müssen ja auch so schnell, ey. Ein Gott verdammt, flinnen Wenn wir den Kochen da müssen, wir ein bisschen üben. So, ne Ich würde aber gerne neue eine ganze Menge neu erkunden. So, mit schmeißt mir jetzt keinen Bosskampf oder so hinterher. Das ist jetzt gerade ein sehr denkbar blöder Zeitpunkt. synthetisieren muss ich auch noch einige Sachen im Jahr so also gibt noch einiges was ich auf Screen hier machen kann, um mich vorzubereiten, sollte ich auch vielleicht machen, einfach nur ja weil muss halt gemacht werden perfekt ich habe ich alle ignoriert gekonnt das war es jetzt nicht so wert also leute also bin ich erst mal in die Sackgasse gelaufen so hat für level 45 war schon mal nicht schlecht hier für alle charaktere ja, bitte sagt mir erst ein halsschweiger punkt jawohl gott dann sage ich das ist mal ein perfekter zeitpunkt um den Part zu beenden ne? ich werde dann ja ein bisschen leveln mindestens bis level 45 habe ich so gefühl weil ich glaube wir bauen das ich werde einige waffen ja wir haben ja auch noch Flynn. ich habe so gefühlt der wird uns sowieso nicht lange erhalten sein also wollen die hat hier noch was zum lernen ich habe gar nicht ausgerüstet und ja ich sage ich tue mich dann ja dran machen mit meinen charakteren erstmal ja sachen zu lernen Und ja, dann bin ich ein bisschen mehr vorbereitet in den nächsten Part und oh. dann hoffentlich war am Ende etwas einfacher Zeit hier durchzukommen. Gut. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.